Hallo zusammen, wir möchten euch zu unserer neuen YouTube-Serie Zenith Connect APM in der Realität begrüßen und wir freuen uns so darauf, ja, dass ihr hier zuschaut und guckt, was wir hier an Content produzieren. Ich habe natürlich auch einen Gast dabei. Das ist die liebe Caro, die wird sich jetzt erstmal vorstellen, damit wir wissen, wer sie ist. Danke, Marc. Ähm, Caroline Adelt, ich bin bei der Zenit seit zehn Jahren. Prozessberatend tätig über viele Jahre und äh, bin im Moment Head of Business Processes, was so viel heißt wie mein Job ist es dafür zu sorgen, dass eure Kunden und Business Anforderungen beantwortet werden durch unser Service und Software -Portfolio. und als Prozess. Berater und auch aus meiner Vergangenheit aus der automotive wo ich PLM-Systeme und Plattformen eingeführt habe, Produktentstehungsprozess, Änderungsmanagement begleitet habe. Da ist mir ein Produkt ganz, ganz wichtig und da bin ich ein absoluter Fan und das ist das Zenit Connect APM. Und das ist Dreh- und Angelpunkt für unsere Serie hier auf YouTube. Ich bin auch Fan von Zenit Connect APM, mein Name ist Marc Plotzki. Ich habe ähm, zehn Jahre bei einem Automobilzulieferer gearbeitet und ähm, war da technischer Projektleiter für acht Jahre. Acht Jahre war ich technischer Projektleiter, habe verschiedene Kunden bearbeitet, verschiedene Projekte für die Autoindustrie und habe mich dann drei Jahre noch dazu verschrieben, Arbeitsprozesse im Bereich ähm, Produktentwicklung zu gestalten und für mich war Zenith Connect APM einfach der Durchbruch, um die Dinge einfacher und besser zu gestalten für all meine Kollegen und deshalb freue ich mich mega auf die Videoserie, um einfach der ganzen Welt da draußen zu zeigen, wie cool dieses Produkt eigentlich ist. Sag mal Caro, was für Videos machen wir denn da? Was kommt da so okay, vor? Das war schon eine Herausforderung für uns dann, ne? herauszupicken, oh, wir wollen am liebsten über alles erzählen und es ist einfach viel zu viel. Und da mussten wir äh, uns ein paar Szenen, ein paar Herausforderungen herauspicken, wo wir sagen, hey, damit können wir euch allen sehr gut zeigen, ähm, wie wichtig es ist, dort äh, ja, Unterstützung zu haben und ähm, wie simpel und auch Herausforderungen im Tagesgeschäft sind. mit Zinit Ich glaube, das, das war unser Kernding, ne? Tagesgeschäft. Wir wollen ja. nicht irgendwie so dieses typische Upper-Level-Management und so weiter. Was wir eigentlich wollen ist, wie läuft es wirklich da draußen? Weil wir haben es gesehen, wir kennen das und wollen euch einfach in unseren Videos darstellen, wie ist das Tagesgeschäft und was können wir tun, um euch dabei zu helfen? Und es ist natürlich ein Brett, ne, was wir da bohren. Das müssen wir ganz klar sagen. Wie stellen wir das dar? Und ähm, wir haben uns Szenen aus dem Tagesgeschäft rausgepickt. Das sind Dinge wie, also vieles mehr, aber jetzt mal Beispiele, äh, kurzfristige Änderung von Kunden ja vor der Designfreigabe. Wie steuert man die ein? Wie kontrolliert man das Ganze, was passiert? Der Wahnsinn, der losgetreten wird von einer späten äh, Änderungswunsch von einem Kunden. Ja, Ein Top-Thema. Risikokosten-Machbarkeit. Ja, immer total nervig, viele Daten... Klassiker viele Brillen, irgendwann muss alles zusammenpacken, um eine Entscheidung getroffen zu werden und ähm, letzten Endes so viele Menschen über die Welt verteilt, die miteinander klarkommen müssen, die gemeinsam in einem Prozess arbeiten, äh, Kommunikation, das gemeinsame Austauschen von Arbeitsergebnissen, von Wissen, von Informationen, ähm, das Kollaborieren, das wird auch ein Schwerpunkt sein, den wir mal rausgepickt haben. Wir werden mit euch ins System gehen. Die Videos zeigen, wie wir diese Herausforderungen und diese Probleme lösen, und zwar mit Zenit Connect APM in eurer SAP-Umgebung. Und ich denke, das ist ein ganz guter Mix aus uns beiden, dem Wahnsinn, den wir mit uns rumtragen und was Zenit Connect ABM ähm, wirklich dazu beitragen kann. Das sehe ich auch so. Das ist ein cooler Mix und es ist einfach für jeden, glaube ich, der in der SAP-Umgebung arbeitet, super interessant zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich, effizienter, schneller, schlanker, besser zu arbeiten. Darum geht es in unseren Videos auch. Genau. Wie kriegen wir die Arbeit einfach besser hin, damit wir alle am Ende zufrieden nach Hause gehen können? Das vielleicht zu guter Letzt, bevor ihr euch dann auf die ersten Videos freuen könnt. Wir haben mit unseren Kunden zusammen Roundtables. Wir versuchen direkt von unseren Kunden aus dem Alltag zu erfahren, welche Anforderungen wir auch bewältigen können. Das heißt, CineConnect ABM wird sich stetig weiterentwickeln. Es wird immer wieder neue Potenziale heben können bei euch und von daher Startet mit uns gemeinsam, freut euch auf die ersten Videos, die zeitnah kommen und ähm, bleibt am Ball, denn das machen wir auch für euch. Ich habe mich gefreut, dass ihr alle dabei wart und wir hören uns. Ciao! Ciao!